Und willkommen. Mein Name ist Daniel die B und ich bin und ich zurück zur letzten King der What? Was oh. warum sagst du mir das jetzt erst? Ach, da okay, okay ich sehe es schon. Gehen geh aus dem Weg, okay, gut gemacht. Äh, alles klar. Ähm, ja, in der letzten Folge sind wir durch die Stadt von San Franz Tokio durchgerast und haben herzlose und Dunkwürfel erledigt wir sind rico begegnet welcher sich der organisation angeschlossen hat also nicht der rico den wir kennen sondern äh, vergangenheit rico dunkel rico hieß er glaube ich im dingen im journal und ja ähm, wir gehen wir müssen mit ihm wieder reden ne? schon wieder okay auf geht's und ja ich nehme mal, an, wir finden irgendwie bei max nummer eins irgendwo weil da wurde schon irgendwie darauf hingedeutet der baymax den wir kennen ist nur Baymax max 2.0 sag ich mal und ja rico hat jetzt irgendwie so eine wie nennt man die skette oder so und die hat irgendwie ist irgendwie vom ersten Baymax und ja, ich nehme an, es bald was, the Baymax. sum our hearts, yeah. Hm. Which adds oh. up to what oh. Also schon wieder Okay Almost there What hm. This pile of junk collected the data we needed. The terror of being attacked without warning, the despair of having no place to run, the longing for vengeance. A heart's more than that! It's working together! Smile oh, oh, well, at something it's funny. funny! Trusting friends. In every heart, there's hope! Yeah. Yes! You're right. Huh? What? That's why I made sure our creation fought you. Now the data contains a complete heart. A heart made from conflict? That can't be What real. What was it you said? I only have to see it for it to become real. So let's see it. First, we need a vessel. What's going on? Another dark cube form? Doesn't look as bad as the last one. <laughs> It could be a trick. Usually is. <laughs> ja yeah. Wait. That's Baymax. What? Ja, sag ich doch. No way. schon hier reden, ey. This puppet has lost his heart. He won't wake up. He's not a puppet. Paymax, is like my family. Please, give me back my friend. <laughs> yes. Huh? I did promise I'd put this back where I found it. Oh yeah. Jetzt gerade im Bach runter. But there's one piece missing. Sora, you're the one who's going to complete this heart. Yeah, right. You can't have a heart without sadness, without loss. You see, you're going to destroy Hero's friend right in front of him. Wait. <lacht> Oh no. Oh no. Sehr cool. Hero. tell us, what should we do? Die beiden gehen schon irgendwie auf den los. B Max means everything to me, but that chip isn't who he is. Ich habe schon einmal diesen Fehler gemacht. Tadashi will nicht, dass es ein Baymax gibt. Das Menschen verletzt. Ich Wäre ich guter Kampfstil, wir beiden. Sora? Er muss zuhören. Okay. Hilf Gogo und die anderen. Du kannst diesen Mann zu uns verlassen. Danke. Oh, hey! Oh. Oh no! Sora! Take Baymax! Okay! Baymax! Ich bin ready, Sora! Aber los. Schlacht über Franz äh, San Franzokio! <lacht> Gerne! Okay. Aber ja, Robert, die, die kriege ich doch. Okay, cool. Ich direkt auf den zurück. Okay, gut. Auch. Ich will mich überhaupt teilnehmen. Ne? Okay. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, wenn der Kampf die ganze Zeit so weitergeht. Die ganze Zeit 2 Ich kann mich die ganze Zeit heilen. Da ist broken. Oh Gott. Oh Gott. Wie Schneller fliegen, ey, ey. Ich habe jetzt schon wieder ein. Ja, voll broken. So. Ich hab die, die Dinger alle nicht What? jetzt kann ich mich so bewegen Gut. ja ja ah. er broken, wenn man sich so heilen kann gar nicht so einfach. Voll war spektakulär aus, wenn er fragt. Ja, du da auf mich? Oder ich auch auf dich. kommt noch mal in die fresse in die fresse in die fresse in die fresse so dass ja ich auch so um ein wartungsspray aus pass auf war relativ einfach eigentlich das sollte ich gewesen sein oder Me fight bad oh. guys. Hero. So, did we stop him? Safety mode kicks in if he's put under too much stress, so he's probably just in stasis. We'll have to destroy the chip if we want to be certain. But... are you sure? Yeah, dude. You don't need to go that far. Maybe we can find another way. M-hm. -mm. It's the right thing to do. Tadashi would have done the same thing. Uh, but Hero isn't that Baymax's heart? That's okay. Baymax is here. I should be the one. Okay. Ow. Hello, I am famous, your personal health care companion. Okay. Do you think I Okay, sie Welt schon vorbei. Ich dann doch noch im letzten Part hier reinnehmen können. Muss ich auch ja glaube ich, machen. Ja, jetzt ich dachte, da wäre jetzt noch ein bisschen länger. Okay, werde ich das hier wohl, dann werde ich das wohl irgendwie im. Nächsten Part. Ich beende Part jetzt einfach hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oh, und willkommen. Mein Name ist die P und ich bin, ich bin zurück zu Let's Play King, nummer Hearts 3. Ja, die letzte Folge war doch, weiß ich nicht, 15 Minuten habe ich im ersten Part, äh, in der ersten Hälfte des Parts aufgenommen und dann war schon die Welt zu Ende. Also, da packe ich dann noch in diesen wo wir gegen den Dunkwürfel und so gekämpft haben, dahinter. Ne? Dann weiß ich nicht. Tun wir jetzt mal, machen wir doch immer jetzt kommen. Ne? Und ich weiß nicht. Ist ein bisschen umständlich und kompliziert wahrscheinlich, aber was soll's. Machen wir jetzt so. direkt in die nächste Welt und so. Oder was soll man jetzt machen müssen? Also ein neuen kurz freischaltet. Sprich mit deinen Freunden in der Stadt, um dich herausfordernd Herausforderung zu stellen. Ja, oder wir könnten jetzt hier noch durch die gegend rennen und das spiel macht es mir gerade nicht einfach aufnahmemäßig habe ich doch 15 minuten da ist zum Gut, dann tun wir das doch noch mhm. im nächsten war ein ding ja nach dran hängen weil kann doch, neue Welt jetzt hier erkunden. Ich dachte, jetzt kommen erstmal mal wieder Cutscenes und so was, aber nein, das Spiel hat es mir jetzt irgendwie ja sehr schwer gemacht. Aufnahmemäßig gut, dann rennen wir mal hier durch die Gegend und gucken, kommt er aus? Nee, der kommt nicht aus dem Film. Erst hat Spiel, wie ist der Film riesiges Robo? -Wabo. Gut, dann. Oh, ich habe Rüstungslots. Äh, ich habe bestimmt noch eine Schleife, oder? irgendeiner von euch hat eine Schleife, ne? Eine kleine Schleife. Ja, damit. Äh, du kriegst hier. weil Ich krieg die kleine Schleife. du mal halt noch den rest dieser welt hier ein bisschen erkunden dann sieht ihr mal wie er aussieht wenn ich auf screen hier so wir müssen wir müssen mit sterne fotografieren ne? also gut also jetzt hat erstmal irgendwie ich nicht irgendwie zeigt zur weltkarte kommen und irgendwie weiß ich äh, na cutscenes und so was als sehe weil ich jetzt ein bisschen doof aber okay warum nicht irgendwie sehe ich keine sterne Ach Mann. Ich will in Ruhe fotografieren, lass mich in Ruhe. Ah, halt Ruhe. hey, ich sehe gerade was schönes. Let's see. oi, Plus. So, was soll ich noch fotografieren? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Oho. Ich sehe einen Stern. nehmen wir ja. Was soll ich fotografieren oder was? So ein Stern. Der Mond. da Wo sind wir ja noch nicht hingegangen? gute frage ne? Ja. am boden sollten wir mal ein bisschen mehr erkunden Okay, da war irgendwas. Aha, geht weg. Ich will nicht unbedingt gegen euch kämpfen. Ich bin schon stark genug. Ich spiel schon einfach genug irgendwie. Okay, die, sehen, die Ritter sehen ein bisschen anders aus. Ich dachte erst, ich habe mir halt eingebildet. wir mal den boden schon auch ein paar sachen war noch mal andere fotomission ich glaube ich ja nicht nachschauen das auch ja blöde ich war noch 21 drohne jetzt nicht alle von denen hier auf screen dran hängen deswegen Suchen wir mal ein paar von denen jetzt zu finden, aber es ist irgendwie nur dieses Gebiet hier. ne? Okay, einmal tags und einmal nachts, aber trotzdem ganz schön winzig im Vergleich zu so weiß nicht der Karibik. kommen ja gerade frisch aus der Karibik. Das hat schon ganz schöner Unterschied, wenn ihr mich fragt. als ne kurz war diese level auch diese welt ja was war hier los da war irgendwie die erste welt die glaube ich angekündigt wurde ist worden ist irgendwie als als king mats drei angekündigt worden ist ne big hero 6 wird in diesem spiel vorkommen Geil war aber nur so zwei Stunden so im Vergleich zu den üblichen drei Stunden, die wir in anderen Welten bisher waren. Droh übrigens, dann kommt man hier in zu Hiros Garage oder Na, nö. jetzt wird man ja so gefragt, wo man hinkommt. Mal speichern. Kann auch ein paar Minispiele machen, aber... Nee. Du brauchst mir halt nicht wirklich mal sagen. Wenn du was sagst, wird irgendwie die Karte ausgebildet und dann weiß ich nicht, wo ich bin. Wir sind irritierend. Nein, nein, irgendwie habe ich diese Welt jetzt nicht so beeindruckt, so wie die restlichen oh. werden irgendwie sehr kurz. Das Finale war auch irgendwie ein bisschen unspektakulärer. So, beim diese Welt kam direkt nach der Karibik, deswegen weiß ich, die Welt von der Karibik war außer awesome. was gegen Riesen. Riesigen Kraken kämpfen gegen Davy Jones. War doch awesome. Das ganze Inseln erkunden mit einem Schiff. Da habe ich mir hier so ein bisschen mehr vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll's. Was soll man machen? Geht halt nicht mit jeder Welt, ne ich habe nichts getroffen, ehrlich. Noch so ein Typ, ehrlich. warum natürlich keine Welle oder so erzeugen. Hat nicht schon vorher mal so. Gott. Und warum laufen wir nicht mit zwei Baymax herum Hallo. Wir haben noch jetzt zwei. Lass du mit beiden rumlaufen. damit doppelt die Baymax. So, aber das ist die letzte Disney-Welt. Das heißt, die Fehler sind vorbei und jetzt kommt das ganze Ernste Zeug und das Awesome Zeug. Also, meine Sache ist ja immer die der Anfang und das Ende von Kingdom Hearts Spielen. Und manchmal so ein bisschen in der Mitte ist ja immer das Beste. Also immer, wenn der Kosten-Content irgendwie so kommt der nicht disney content und ja sind mit dem disney content jetzt ja fertig und jetzt kommt der große finale oh Gott und ich frage mich wir werden nie im leben gegen alle Organisation mitglieder kämpfen weil dann haben wir 13 bosse hintereinander das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass wir gegen alle von denen kämpfen müssen irgendwann mal Viele von denen werden ausgelassen, nehme ich an. Und das fand, würde ich ein bisschen doof finden, weil warum die Charaktere alle hinzufügen, wenn wir sowieso nicht gegen die kämpfen. Also bauen uns irgendwie so Thesen. Das ist auch meine Frage gerade. Ich meine, ich tue jetzt alle die Charaktere hinzufügen, die Organisation 13 Mitglieder wir können wahrscheinlich nicht gegen die kämpfen, das würde ich ein bisschen doof finden, wenn sie auch gar nicht erst mal hier hinzufügen müssen. Außer wir kämpfen echt gegen jeden einzelnen, aber stelle ich mir irgendwie nicht vor, ich glaube nicht, dass wir wirklich gegen 13 Bosse hintereinander kämpfen so, vor allem irgendwie es wird ja irgendwie so schon lange irgendwie darauf hingedeutet dass 13 dunkelheiten gegen sieben lichter erkämpfen müssen und ja das geht ja nicht wenn wir einen von denen oh, Droh, so mittendrin irgendwie erledigen wenn ich jemanden sehr nord will all die leute auch bis zum ende noch haben damit da irgendwie kingdom klinge oder die -Kling oder was auch immer ja fort hier zu erstellen was ich meine Ja, naja, ich bin gespannt wie das ganze hier ausgehen wird ich hoffe es wird awesome ich hoffe dass wenn wir gegen einige von denen nur kämpfen dann wir gegen die richtigen kämpfen will ich will gegen best charakter zum beispiel kämpfen gegen musik oder break ja nichts dagegen noch mal gegen an oder Semdas das zu kämpfen an eher weniger aber Sem, das wäre auf jeden fall awesome wieder Ich nehme mal an, wir müssen gegen Sykes irgendwann mal kämpfen. Einfach nur weil, weiß nicht, wegen, wegen Lee Konflikt und all so was halt. Ne? Ich glaube, ich, hatte, also ich glaube alle ging, alle echten Organisationsmitglieder, die wir in Dings gesehen haben in in Dream Drop Distance gegen all von denen werden wir auf jeden Fall noch mal kämpfen. Also auch junger sehr nord nehme ich an. der Figure. Oh. Und hoffentlich mal wieder Terra sehr nord. Da muss ja auch muss ja auch irgendwie hier rumlatschen im dem Spiel. Alter. So mal aufbauen. zucchini ja kochen da können wir gleich auch noch mal machen genau ja ich glaube jetzt hier schön so im kreis bisher haben wir ordentlich thdrohen gefunden würde ich sagen wir machen das gleich noch mal in der luft halten ne? lief jetzt eigentlich so mit den Stolen? Jungs, scheine wahrscheinlich jetzt nicht mehr so zu finden. Aber vielleicht noch, ne? Oh, meine Kehle ist voll im Eimer. Aber ich will wissen, was als nächstes passiert. Weiß er nicht. Ich kann ja nicht zur Weltkarte. Nehme ich mal an, ne? Irgendwas muss ja hier ausgelöst werden nehme an wenn ich zur weltkarte gehe oder so dann kommen die ganzen cutscenes und so die will ich natürlich aufnehmen Aber ich dachte Knoblauch auch im pappkarton mhm. musik finde ich auch nicht so gut in dieser welt ist irgendwie komisch Wie gesagt mich hat diese welt irgendwie nicht so überzeugt westen welten den ich bisher war waren die karibik arendel äh, corona corona irgendwie mehr wegen der story und so Weiß ich nicht äh, was hat man noch story welt die teure welt war auch eigentlich gut ähm, na morgen bald natürlich <lacht> nein äh, was gab es noch weil habe es jetzt nicht so viel zu erledigen also laut dem tagebuch sind wir mit der story da auch fertig also okay wie tut es da nichts mehr dachte so wir gehen also weiß ich nicht anfang des spiels sind und dann irgendwann wenn irgendwas wichtiges passiert gehen wir da wieder zurück den so wie zweiten teil aber anscheinend nicht gucken wir mal hierbei hier bei entschieden ob es irgendwas gibt hm. ja nein Einmal der Big Ben das kann irgendwie nicht sein. Wir sollen London. Na, wo fahren wir hier hin? Da fahren wir auch in der Sackgasse. So, ich nehme an, dem Boden haben wir hier gut erkundet nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Es ist noch mehr rutschen können. Ja, ich fühle mich irgendwie als welche in der Disco bei dieser Musik. Hey, warte, habe ich was gesehen? Nein. geht da hoch, Ritterband. Und diese Dinger so hoch zu sprengen ist. Just imagine the yummy stuff little chef will whip up with this. Komm mal ra oben. Hin. da war ich noch nicht wissen da alter du bist ja wir nee. spielen machen wir irgendwann alle wollen wir irgendwann nach wollte da nicht hingehen, aber ich wusste, der kommt dann wieder... wissen ah, du hin, Mann? So... Ja. Ja. Ja. springen wir jetzt zu jedem einzelnen gebäude auf Ja. karte <lacht> Also, kann ich eigentlich auch nicht gegen fliegen, ne? aber ne, mach mal geordnet jetzt. hier jedes Gebäude ab, ja, ja da muss ich alles aufs Spiel machen. Also müssen aber müssen nicht aber da mache ich alles auf screen ne? von ein von ein gebiet hier zum anderen rennen um wie schön droht zu finden oder denken sie ja, glücksembleme da sind jeder welt immer drei stunden was ich wahrscheinlich hier was ich auf jeden fall nicht hier aufnehmen werde aber trotzdem haben irgendwas kann ich gar nicht rein Und diese spitzen dinger ich kann da nie hoch so äh, wir wollen da lang glaube ich so irgendwie antiklimatik Was hier was? Nein, okay, weiter. Hier war schon, genau. Boah. Ja, was denn? Was hätten wir nicht jetzt hier? zu einsetzen <lacht> er ist geflogen <lacht> alter und einfach vom gebäude haben vom wolkenkratzer untergespßt ich hätte auch mit donald mal machen Ja, oh, war schon eine Truhe. Das ist auch schon eine Truhe. Wart. Da lang. Oh, Donald. <lacht> Auf zu reden. Kann ich gut für deine Gesundheit sein. Nein, lass mich. wissen du hin? Ach so, der ist da gerutscht dem dingen ich habe schon gefallen fliegen der so konzentriert da hinten so, haben wir hier alles nein Boah. werden wir bestimmt irgendwann mischt, wichtig sein die fp plus deswegen sammle ich die war warum sollte ich die nicht sammeln also, das sind das sind thron. warum sollte ich einen thron nicht sammeln Boah. Das ist mal eine geile Logik, ne? So, hier oben ist nichts. Wow, oh, hier so da auch. Hallo, ach, das habe ich schon. Dreck. lang wir ne? hier war ich schon mit äh... drum fehlen mir noch 14 sind immer noch zu viel mann muss soll hier irgendein gebäude gewesen sein wo ich noch nicht war Ich muss auf den Dingern auch irgendwie was Da war ich schon, war schon dutzende Mal. Gut. Ich man auf diesen riesigen Gebäude war aber nö, au, Lass mich. sie sehe irgendwie was. Ich glaube nicht. Ja. Was haben wir denn hier? Lex. Links. Warum Ich dachte. Nee, nix alles klar. Was ist das da? So das ist die Buckel unten. Oh wie weit wir fliegen können ne. unnatürlich ja wo sind die restlichen drohen ich verstehe es nicht jetzt einmal im kreis glaubte ne? kann muss ich dann wieder alles einreichen ja ne? so verspätet man kann seiner tags und nachts irgendwie verschiedene sachen sind einmal Tag und einmal Nacht von diesem von dieser Welt nicht Ruhe Speicherpunkt so jetzt ist der Speicherung wieder weg danke lass mich doch einfach hier durch da so na schon wieder weg ein leucht bitte okay wir speichern mal hier und dann gucken wir mal ähm, ob ich hier zu tag wechseln kann da irgendwas anderes ist weiß man sich guck mal noch mal dings mission ist ich trinke mal kurz einen schluck ne, weil meine kehle die trocknet hier aus injured during battle try it. Sora take care to. okay so, dann zeigt mal ihr ja, schlüssel schwer da kann ich wieder was aufballern ne einmal wir mal auch Bauchleveler ne? erland endlich nein dreck ich mir auch kein adamant kaufen dreck äh, ist ja vielleicht noch irgendwo was ich kann ja gar nicht springen gut äh, wo ist mein oh mein gott ich wollte hier nachgucken Karpfen, die durch die Lüfte schwimmen. Wir schwimmen wegen Windsack bei Tag sehen. Ah, okay. Stimmt, da habe ich gar nicht nachgeguckt, ob da ist. sondern dann gehen wir mal an Tag hier gucken, ob da was ist. Okay. Ein paar Minuten kann man noch, ne Dann noch ein bisschen kochen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf geht's. Man ist ohne links hier unterwegs. Ohne Kostüm. da fischförmige ballons und die dinger da die, die ganze zeit hier im Müll sind oder was wie kommen wir eigentlich wieder zu dieser brücke kommen wir da wieder zurück nee, nee. fischförmige ballons meint diese dinger nee? Den ist doch bestimmt irgendwo, aber drauf. Ja, drunter. Die stehen einfach da. schon einzigen hier nein da bin ich ein bisschen überfragt wo die ganzen truhen hier ja noch sein sollen ist ist drohe ich sehe gerade erst War ich hier noch nicht in diesem Gebäude? Auf diesem Gebäude? Halt, okay das ist nichts, okay. Also Mickey Zeichen hatte ich hundertprozentig schon habt, ne? die golden gate bridge ja ne golden gate bridge heißt sie oder letztens irgendwie so nachgedacht wie heißt das ding noch mal ja ist diese brücke kann ich irgendwie zu dieser brücke ich kann ja nicht hochrennen ah Ich kann nicht dieser ne? aber kann ja mal gucken. Irgendwie scheint er keine Herzlosen aufzutauchen. Gut, aber wird ein Spaß, ja, alles zu finden. wird sehr lange dauern, ich weiß gar nicht, wo die Thronen. Die truhen ja in der Karibik finden, also, ich guck mal einmal die Brücke. Ich komme ja echt irgendwie dahin, aber ich glaube nicht. Ich nehme jetzt das mal einfach an. Nein definitiv nein oh. da ist die brücke ne? oder die ja wir man sie ist golden gate bridge da kommen wir irgendwie nicht hin das nirgends von ausgang nein Na gut, da muss ja alles auf screen suchen und ja, ich tue halt alles suchen. Ich tue halt nicht im Internet nachgucken oder so. Ich habe eine einzige Truhe bisher nachgeschaut, wo man die finden kann in äh, Rapunzels Welt. corona weil die war irgendwie zwischen so Büschen und so versteckt. Ich habe das einfach nicht gefunden, wo ich schon so drei, vier Mal durch die Welt gerannt bin. Und ja, danach habe ich jetzt mal nachgeguckt und das ist die einzige Truhe bisher, die ich nachgeguckt habe. Als andere habe ich irgendwie geschafft selber zu finden auch wenn es immer sehr lange gedauert hat soll ich so ein speicherpunkt da scheint keine herzlosen tagsüber aufzutochen was glaube ich da thron finden und glücksemblem finden ein bisschen einfacher macht ne? wie sieht's denn aus Glücksembleme, ja, fünf Stück und Schätze 13 Stück. Gut, kann dann gehen wir mal zum Bistro. Speicher mal, falls irgendwie eine Katze also kommt. Kann er sein? Ich betritt irgendwie Bistro und weiß nicht wir sehen, was mit Miki und Rico passiert ist. so. Also da wäre ein bisschen doof. Sehen wir schon im nächsten partner ne? Versuch. So, ich hoffe, ich kann irgendwas kochen, ne? Na, das hier kann man kochen. da war es auch schon. Gott. Ich glaube, ich laufe immer noch mit Gummiring rum, ne? das ganze spiel über und ich habe trotzdem keine probleme schauen. Das ist mir echt irgendwie zu einfach das spiel bisher das war schon wieder hier He hero free ballalala do okay, okay. Ich hoffe wirklich, der Schwierigkeitsgrad geht ein bisschen in die Höhe, weil sonst weiß nicht, soll ich echt hier nur Erfahrungspunkte irgendwie machen, bis das Spiel irgendwie wieder eine Herausforderung wird? Irgendwie so ein bisschen Herausforderung möchte ich schon. Ich glaube, das ist echt erstes Spiel, wo ich irgendwie, weil nicht Low Level irgendwie versuchen will, wahrscheinlich sogar schaffe. mache ich hier gerade? so auf irgendeinen dieser LKWs könnte was sein. Glücksemblem und so. dort kommt mir gar nicht bekannt vor. Hallo. Jede truhe die ich hier noch finde, on Screen richtig gut. Also ich muss weniger Dinger nachreichen. überlege gerade, ist hier irgendwo ein Ort, wo ich noch nicht war. Versuchen mir mal, die Landstriche hier zu merken. Was Hallöchen, was für mich sehr schwer ist, ehrlich gesagt. Adamant, gut. Nee, Adamant brauche ich nicht. Ich brauche Damaskus. Spring einfach so ein bisschen durch die Gegend. Truhe. Hier war ich sogar schon mal. Ich kann mich an das Ding erinnern. Ich habe versucht, das mal kaputt zu hauen. Nein, nein, nein, nein. Ich bin hier überall schon durchgerannt. Wieso finde ich jetzt erst die ganzen Drohnen? schon oben um und ich suchte hoch und tief und hoch und tief aber irgendwie muss ich wohl mittel so nachgucken ne? dann finde ich jetzt die ganzen sachen halt hier ja, habe ich mich noch nicht so angeschaut glaube ich ja, dann irgendwo hier zwischen Eins von diesen Dingen ist doch bestimmt nach so einem maus ding ja? Ausgerichtet, pass auf. Ich weiß, es ist überhaupt spannend gerade, mit zuzuschauen, welche Dinger suche, Embleme oder truhen Aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ganz awesome Zeug, da kommt gleich noch alles. Also für mich gleich. Für ich vielleicht. Je nachdem, wann ich ja hochlade, einen Tag später oder äh, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Meistens eine Stunde. Später. Ups. Eigentlich baut man ja nur das Wandrennen. Die ne? Wände hochzurennen. Ich meine, dieses vom Wand zu Wand springen. Das ist irgendwie sehr viel unspektakulärer in diesem Spiel. Als das in Dream Drop ist und zwar. Meine, da braucht man das hin und wieder mal, um irgendwie weiterzukommen. Ja, ist gut, Donald. halt die Fresse. Gleich noch mal gucken, ob ich hier irgendwie was kochen kann. Ich habe ja Butter jetzt. Ja, habe ich schon geguckt. Wo ich könnte jetzt hier noch stundenlang gucken, weil ich natürlich auch machen werde auf Screen, aber wird jetzt nicht alles aufnehmen. Aber je die ich hier noch on screen finde, heißt, dass ich die nicht extra in Aufnahme packen muss und so Aufnahme anschmeißen muss und dann so reinpacke in das Dingen in der Video bin sehr wortgewandt wie man war oh, ich war was hier kommen auf feierabend zurück in die Garage zu unserer Band Big Hero Six und die Keyblade Heroes 3 keyblade Heroes free meine ich da sind die alle ach so ja ist halt nicht super elden zeiten ne? tagsüber besuchen nachts ha. die sicherheit hier nichts mehr ist Let's see. okay, wie sieht es jetzt hier aus? so Rezeptsammlung, ja, das ist. So, zehn Truhen und ich glaube fünf Embleme, ne? Und da muss ich natürlich auch noch machen. Die Karibik. Und muss ich sagen, ich beende Partie. In der nächsten Folge sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich nehme an, dann geht so richtig los, ne? Und die Story wird extrem. Gut.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 Appears to be experiencing distress. Yeah. Let's see Nice oh. Let's see Let's see Nice picture, Sora! <laughs>